Auch online spielst du Fairy Queen auf 5 Walzen mit bis zu 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei games kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinner hochspielen. spielen. Rot oder schwarz. Klick jetzt auf den Link unter diesem Video und besuch uns auf Casinoverdiener.com